Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, ganz was Seltenes. Unser lieber Henry hat sich zur Verfügung gestellt, mir ein paar Fragen zu beantworten und Ihnen zu sagen, wie wohl oder nicht wohl er sich in der Förderung bei uns fühlt. Hallo Henry, Hallo. ich grüße dich. Schön, dass du bei mir bist und dass du heute unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erzählen möchtest, wie es dir denn so in der Förderung ergangen ist. Ja. Sag doch einfach mal, wie haben wir beide uns denn kennengelernt? Also, ähm, wir sind mal auf, auf einer Sendung gewesen in ZDF. Mhm. Ähm, do, armes Deutscher, nee, reiches Deutschland und armes Deutschland. Ja. Und Dort waren sie auch drin, also sie wurden auch ausgestrahlt. Ja genau, wir sind da interviewt worden. Genau. genau. Mhm. Und dann haben sie uns wahrscheinlich gesehen mhm. und haben dann Kontakt mit uns aufgebaut. Ja, wir haben das ZDF angerufen genau. und haben versucht, dass das ZDF mit euch Kontakt aufnimmt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und wir, wir hatten dann auch ein Lidl-Fest. Mhm. Und da habe ich auch noch andere Familien kennengelernt und habe die Paten kennengelernt. Mhm. Ich habe da neue Freundschaften geschlossen mit dem a mhm. Ihr besucht euch regelmäßig? Ja, also wir oder? besuchen uns regelmäßig. Ja, schön. Also dafür sind ja eigentlich die Familienfeste auch gedacht, dass die Kinder untereinander sich... Ähm, befreunden, ja. dass sie sich vielleicht auch bei den Schularbeiten helfen, wenn der eine schon ein bisschen älter ist und wo es ein bisschen hakt oder so, ja, das ist eigentlich der Sinn eines Familienfestes, was wir machen, Ja. Ne? ja sehr schön. Mhm. Hast du denn ähm, Vorteile durch die Förderung? Ähm, ja, zum Beispiel früher, wenn wir zum Beispiel neue Schuhe brauchten, mhm. dann konnten wir nicht alle auf einmal neue Schuhe haben weil meine Mutter hat halt nicht genug Geld dafür. Mhm. Aber seitdem wir in der Förderung sind, haben wir einen Schuhparten. Mhm. Und dadurch haben wir halt alle zusammen direkt neue Schuhe, falls mhm. ich neue Schuhe brauche. Möchtest du denn den Herrn Hoffmann mal kurz grüßen? Hallo Herr Hoffmann, danke schön, dass Sie für uns die Schuhe immer besorgen. Vielen Dank Herr Hoffmann, ein ganz toller Gruß von Henry an Sie. Ja. Ähm unser Konzept ist ja so, dass wir für die Familien, die in der Förderung sind, Schuhpaten und überhaupt Paten suchen, ja. damit es der Familie auch viel besser geht als vorher, vor der Förderung. Ja. Ja. Was hat sich denn sonst noch geändert bei euch? Ähm, zum Beispiel am Weihnachten mhm. haben wir auch, hatten wir früher keinen richtigen Weihnachtsbaum. Und seit der Förderung haben wir immer einen schönen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Stehen. Ja, und ein Weihnachtsessen. Um Weihnachtsessen. Ja. Ja. Wir haben ja einen Spender, der den Tannenbaum und das Weihnachtsessen eigens für die Familien in der Förderung spendet. Ja. Mhm. ja. Und ähm, ihr kriegt bestimmt auch äh, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk? Mhm. Na? Ja. Und letztes Jahr habt ihr auch Weihnachtsgeschenke gekriegt? Ja. Toll. Ja. Henry, ähm, was hat sich denn noch so geändert? Ähm, ich denke ähm, mit der Schule also mit Schulsachen oder mit Schokoticket oder so. Genau ähm, beim Schokoticket früher hatten wir keine Schokotickets und wir mussten dann immer so uns Einzeltickets kaufen. die waren auch echt teuer. Ja. und in der Förderung hatten wir dann aber ein Schokoticket paten und dadurch konnten wir mit dem Schokoticket dann fahren. Mhm. Also große Erleichterung für die Mutter. Ja. Ja. Mhm. Und wie viele Kinder seid ihr zu Hause? Äh, sechs Stück. Und, nein, fünf Stück. Wir sind fünf Stück zu Hause. Mhm. Ja. ja. Und, ähm, die ganze Familie ist ja in der Förderung, ne? Ja. Ja, mhm. ja Henry, ähm, was können wir denn besser machen? Fehlt dir irgendwas? Oder anders gesagt, ähm, Wäre da noch was, was du vielleicht ähm, vermisst? Ich vermisse eigentlich gar nichts. Ich finde es seit der Förderung viel besser. <lacht> ja, schön. <lacht> Toll. Ja, aber es gibt doch vielleicht irgendwas, wo du sagst, ach, das könnte man anders machen. Das wäre schön, wenn das in der Förderung noch mit dabei wäre oder so. Überleg mal, vielleicht fällt dir was ein. Mehr Freizeitaktivitäten oder ich weiß es nicht. Hm. Ich fällt jetzt eigentlich nichts ein, was wir noch. Bist du unschlussglücklich? Ja. Das höre ich ja gerne. Ne? <lacht> mhm. ja. Ähm, du kannst aber vielleicht auch noch sagen, dass ihr dadurch, dass ihr in der Förderung seid, auch einen eine Patin hattet die euch einen Urlaub finanziert hat, ja. ne, weil du in dem Film ähm, »Armes Reiches Deutschland« ähm, gesagt hast, es wäre doch schön, wenn wir mal in Urlaub fahren könnten. Ja. Ihr hättet noch nie Urlaub gehabt. Erzähl doch mal davon. Ähm, also die Frau Benrich ja? hat uns dann durch die Sendung wahrscheinlich, das, also hat sich die Sendung nochmal angeguckt, hat gesehen, dass ich mir das gewünscht habe und hat uns dann einen äh, einen Urlaub nach Cuxhaven mhm. ähm, geholt, ja. Und was äh, hat sie da äh, gemacht? Also, sie hat euch die Fahrt bezahlt, oder? Ja, sie hat uns die Fahrt bezahlt. Wir hatten eine schöne Wohnung mhm. da. Ähm, Fahrradfahren haben sie, also sie hat uns auch Fahrräder gemietet. Mhm. Dann konnten wir auch immer mit dem Fahrrad da, zum Beispiel zum Schwimmbad fahren oder so. Mhm. Und wie lange? Äh, eine Woche waren wir da. Mhm. Sehr Und da schön. zählt ihr immer noch von, ne? Ja. Da freut ihr euch immer noch, ne? Ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, ich denke, ähm, dass sich vieles verändert hat bei euch, ne? Dass die Mama nicht mehr so große Sorgen genau. hat, ne? Ja. Herr Mal, hast du denn Angst, ähm, dass deine Schulkameraden dich sehen, wenn wir jetzt hier dieses Video machen? Ja, also eigentlich schon, aber... Ich, Meistens, wenn die mich dann versuchen zu ärgern oder so, versuche ich die einfach zu ignorieren und einfach nicht auf die zu hören. Weil ähm, durch die Förderung geht es mir ja viel besser als vorher. Gute Einstellung. Ja. ja selbstbewusste Einstellung. Sehr schön. Und, ähm, also würde dir das jetzt nichts ausmachen, wenn die morgen, also wenn wir es jetzt morgen ausstrahlen würden, mhm. ähm, wenn die sagen, Mensch Henry, ich habe dich aber gesehen, oh, der, ne, du bist ja arm, du kannst es das nicht leisten und so. Würde dir nicht so viel ausmachen. Nein, also ich würde einfach die ignorieren, nicht daran denken, was die sagen, weil ich finde es halt einfach die Förderung gut. Ich finde es ja. nicht blöd. Die Förderung überwiegt diese bösen Worte ja. und äh, das Mobbing, in Anführungsstrichen, ne? Ja. Sehr gute Einstellung, Henry. Finde ich sehr gut. Du bist schon ziemlich erwachsen, wenn du sowas sagst. Ja, hm? ja ich ähm, finde es ganz toll, dass du heute hier bist und dass du so offen auch bist. Mhm. Und ähm, würden deine Geschwister sich auch zur Verfügung stellen oder hätten die Schiss? Also, ich glaube, bei Matthäder würde ich sie nicht so gerne wollen, weil die wurde früher auch schon sehr gemobbt durch die Sendung. Mhm. Weil dann waren die immer da und meinten, Hartz IV und der Tag gehört dir und sowas. Also, ich glaube, die Matthäder würde es nicht machen, aber die Hanna und der Karl bestimmt. Ja, meinst du? Ja. Mhm. Sind die genauso cool drauf wie du? Ja. Mhm. Naja, aber jetzt habe ich dich ja erstmal hier ja. und dafür danke ich dir auch sehr. Herr Mal, ähm, erzähl mir doch noch mal so, wie hast du denn diesen Lockdown erlebt? Äh, dieses Zuhause sein, dieses Homeschooling, lief das gut? Lief eigentlich ganz gut, ja. Hast du ähm. im Zeugnis bessere Noten gekriegt? Ja. Toll! lag das daran, dass du zu Hause Schularbeiten gemacht hast oder äh, ähm. mit Mama eins zu eins Betreuung oder woran lag das? Ähm, dass ich mit Mama einfach viel besser arbeiten konnte. Mhm. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man in der Klasse zusammen ist, weil dann kann man auch mal fragen oder was mhm. machen. Aber mit der Mama war das auch ganz schön, mhm. dass man Hausaufgaben zusammen machen konnte. Mhm. Wir haben ja auch ähm, äh, den Kindern, die Homeschooling machten, äh, Unterrichtsmaterialien mhm. zur Verfügung gestellt. Ne? Papier ja. und Stifte und Druckerpatronen. Ihr musstet ja immer ganz viel ausdrucken und sowas. Ne? Ja. Und ähm, ja, schön, dass du eine bessere Note gekriegt hast. Da freue ich mich. Mhm. In vielen Schuljahr bist du jetzt? In der siebten Klasse. Oh. Ja, weißt du denn, was du mal werden möchtest? Kameramann, wie cool! Dann kannst du uns ja hier <lacht> begleiten. Hast du denn schon ein bisschen Erfahrung damit? Ich würde sagen, ja, weil ähm, ich habe früher mir auch immer so selber Kameras gebaut aus Pappe und so habe dann damit immer gespielt und so. Mhm. Also ist das schon ziemlich früh dein Wunsch ja. gewesen, Henry. Jetzt haben wir so viel erzählt, aber ich möchte doch ganz gerne wissen, ähm, was macht ihr mit den Brillen? Habt ihr da auch jemanden, der ähm, dafür Pate steht? Ja, wir haben einen Paten, für, also einen Brillenpaten, die Frau Gabriel. Mhm. Ähm, und ich wollte auch, also wollt auch danken sagen, dass sie für uns die Brillen organisiert Organisiert haben. Ja, äh, die Frau Gabriel ist eine ganz engagierte äh, Patin. Sie hat uns ja auch schon ein Interview gegeben und mhm. ähm, da waren wir sehr glücklich drüber und deswegen denke ich, freut sie sich über dein kleines Statement. Ne? Hallo Frau Gabriel, <lacht> der Henry freut sich über seine tolle neue Brille. Schauen Sie mal, wie schick die aussieht. Ja. Ja gut, Henry, ich ähm, bedanke mich ganz herzlich für dieses super schöne Interview und Gespräch und deine mhm. Offenheit und äh, schön, dass du heute da warst. Auch danke. Und liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das war mein Interview mit dem Henry und äh, ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Dann bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Tschüss, Tschüss. bis ganz bald.